Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Wir lieben uns und denken gar nicht an Trennung, aber wir verhacken uns immer wieder in unnötigen Streitereien. Ich wünsche mir von Ihnen einen objektiven Blick von außen, was wir falsch machen. So oder so ähnlich höre ich immer wieder den Wunsch von Paaren, wenn sie zu mir in die Praxis kommen. Sie wünschen sich von mir einen objektiven Blick auf ihre Beziehung. Sie erkennen, ganz richtig, dass ihr eigener Blick subjektiv gefärbt ist. Sie meinen, wenn sie aufgeklärt werden, was wirklich in ihrer Beziehung abläuft, dann können sie es ändern und es wird ihnen besser gehen. Das klingt ganz vernünftig. Nur leider ist das nicht der Weg zu einer geglückten Beziehung. Das muss ich natürlich erklären. Wenn von mir eine objektive Beurteilung erbeten wird, steckt offen oder indirekt oftmals die Frage, was mache ich falsch in der Beziehung? Oder noch direkter, wer ist schuld an unseren Problemen? Diese Fragen gehen jedoch von einer falschen Annahme aus. Paare haben oft die Vorstellung, es gäbe ein objektives Richtig-Falsch in der Interaktion von Beziehungen. Es gäbe also eine DIN-Norm, wie man sich richtig in einer Beziehung verhält. Wenn beide sich nach dieser Regel verhalten würden, dann hätten sie automatisch keine Probleme. Wenn einer oder beide davon abweichen würden, dann bräuchten sie nur von mir einen Hinweis, was falsch gemacht wird und optimalerweise, was richtiges Partnerverhalten ist. Aber so funktioniert Beziehung nicht. Jede Partnerschaft zwischen zwei Menschen ist einzigartig, deshalb muss jedes Paar herausfinden, welches gegenseitige Verhalten am ehesten für beide ein positives Lebensgefühl hervorrufen würde. Es geht nicht um richtig-falsch oder was wirklich in der Beziehung läuft. Es geht darum, sich gegenseitig so zu sehen, dass man Lust hat, sich so zu verhalten, dass es dem Partner leicht fällt. Einen so zu sehen, dass der wiederum Lust hat, sich so zu positiv zu verhalten, dass man immer mehr Lust hat und so weiter und so weiter. Also eine sich selbst verstärkende Spirale, die zwischen gute Gefühle und gutes Verhalten als Wechselwirkung sich immer weiter dreht. Wie anfangs schon betont, heißt gut in diesem Fall nicht etwas Normatives, also von außen beurteilbar, richtig oder falsch, sondern hängt vom subjektiven Empfindungen der beiden Partner ab. In anderen Worten. Was beide Partner gut finden, ist automatisch gut. Egal ob ich als Therapeut es gut finde oder irgendein anderes Paar es für sich gut finden würde. Es gibt viele Bereiche, wo die Wahrheitsfindung ein wichtiges Ziel ist. Wie sehr ich mir auch einbilden mag, dass ich fliegen könnte, wird mich der Sprung vom Dach umbringen. Aber wenn ich mir sicher bin, dass mir der eine Wein besser schmeckt als der andere, dann wird er mir besser schmecken. Und wenn ich Glück habe, ist der bessere, Besser Schmeckende auch der günstigere. In der Beziehung geht es wie beim Wein um Gefühle und nicht um Physik. Deshalb ist die Sichtweise und die Empfindung beider Partner wichtiger als ihr objektivierbares Verhalten. Wenn beide Partner in der sich selbst verstärkenden Wechselwirkung von positiven Sichtweisen aufeinander sind, spricht man in der Wissenschaft von positive illusion. Auch wenn das Wort Illusion dafür gebraucht wird, ist es in diesem Fall nicht als ein Defizit zu sehen, sondern im Gegenteil, eine Stärke. Also, auch wenn nach objektiven Kriterien von außen betrachtet die beiden nicht so toll sind, wie die beiden sich gegenseitig erleben, dann ergibt die Illusion für die beiden eine positive Wirkung. Und wie entwickelt man einen positiven Blick auf den Partner, egal was Außenstehende Denken? Wie immer erfahren Sie das auf meiner Internetseite couplecoaching.de und zusätzlich durch die Denkanstöße in meinem Videokanal. Wenn Sie noch mehr von meinen Erfahrungen aus über 50 Jahren Praxis wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in den Kommentaren wissen, welche Fragen Sie haben oder wo Sie anderer Meinung sind.